Hallo so und herzlich willkommen auf Redestone Krafter. Wir sind hier heute auf dem Server Maps Black Monet und ich bin 9 Shadow Online. Dies ist die Horror Map. Oh. Die Schilder muss ich irgendwie immer updaten, egal. Jedenfalls ist hier die Horror Map. Wir sind immer noch auf meinem Sims. Natürlich, die Video ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich halt glaube ich, gerade irgendwas in der Hand. Nein, halte ich nicht. Was ist das dann? Oh, im stecken Okay. Das ist das. Egal. Also. Ja, davor war nicht gespielt. So, egal. Jedenfalls dann legen wir jetzt mal los. Also, ich werde jetzt bei der Map, ich werde euch die Sounds. Ganz alleine überlassen, die Map enthält Jumpscares. Also falls ihr euch nicht erschreck erschrecken wollt, würde ich euch empfehlen, jetzt abzuschalten. Okay, dann lege ich mal los und bin mal ruhig, bis wir die geschafft haben. Ja, dann rede ich gleich wieder weiter. Bis dann. So, dann haben wir jetzt hier die Horror-Map gespielt. Und, ja. Dann, ja. Man bekommt hier, wenn man die Map geschafft hat, den Kopf hier. Der hat ähm, Protection 1 und steht... Äh, und mehr verrate ich euch nicht, was der wieder heißt und sowas. Das müsst ihr selber gucken. So, dann würde ich jetzt sagen, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen auf jeden Fall. Äh, nein. Egal, das war's mit dem Video und ciao. Ich